Ich bin Andreas Paulsen, bin aufgewachsen in dem kleinen Dorf Tarstungen im Eichsfeld, das liegt in Thüringen. Ich habe mein Theologiestudium begonnen in der Lüneburger Heide, habe dann in Leipzig weiter studiert und dort auch meinen Examen gemacht. Meine erste Vorstelle habe ich übernommen in meinem Heimatdorf Tarstungen. Das heißt, ich bin in der EKM in meine alte Heimat zurückgekommen, freue mich auch in der EKM in meiner Heimatkirche den Dienst tun zu können und hoffe dort Menschen, in Gottes Nähe führen zu können, sodass sie in einer heilsamen Beziehung zu Gott stehen und leben können.